Ja, nach dem weit gespannten Bogen oder den Bögen, die Hans-Jürgen gezogen hat, ja, ähm, mhm. habe ich eigentlich ein, ein kleines Problem und das ist vielleicht sogar ganz ungleichzeitig jetzt zu manchem wo wir jetzt durch den Beitrag, den Vortrag von Hans-Jürgen schon sind, ähm, dass ich nochmal an, an Konstellation, ein paar kleine Konstellationen erinnern will, aber ich mache das mit einer systematischen Fragestellung, die mich beschäftigt, seit langem, und das berührt diese Frage die der organischen Intellektuellen, also wenn man so will, die Frage nicht der Intelligenz im Allgemeinen, sondern uns, oder ich hoffe viele, die hier sind, nämlich linke Intellektuelle, sozialistische Intellektuelle, vielleicht auch die, die sich auf Marx beziehen, und äh, im Weiteren, also das ist sozusagen der Punkt, der mich beschäftigt, und ich will an Konstellation erinnern, weil ich glaube, dass sie uns berühren. Ich will, so wie alle hier, die vor mir hier standen, also Joachim und Frank und auch Hans-Jürgen Frage nochmal, ich will auf keinen Fall unfruchtbare Streitigkeiten zwischen Marburg und Frankfurt ja, sozusagen aufleben lassen. Ich will damit aber einen bestimmten, ich will einen bestimmten Aspekt ja, sozusagen akzentuieren, weil ich glaube, dass was sozusagen für diesen, diese beiden Schulen, Frankfurter Schule, Marburger Schule und damit ja für den westdeutschen Marxismus seit den frühen 50er Jahren sehr charakteristisch war, sich in den Diskussionen in diesen beiden Städten in einer gewissen Weise abgespielt hat. Ja, ich kann das besser für Frankfurt sagen als für Marburg, ja, aber also die Konstellation, mit der ich anfangen will, das ist, ähm, das ist die Situation des Instituts für Sozialforschung in den 20er Jahren. Die ist deswegen interessant, weil, also jetzt für unsere Diskussion vielleicht interessant, weil aufgrund der engen Freundschaft des Direktors, des, des ersten Direktors des Instituts für Sozialforschung, Karl Grünberg mit David Kasanov, das Institut für Sozialforschung für einige Jahre, etwa viereinhalb Jahre, in der Editionsplanung und Vorbereitung der Marx-Engels-Gesamtausgabe beteiligt war. Da sind die ersten Bände der Frühschriften erschienen. Und 1931 der Band 5, die deutsche Ideologie. Die deutsche Ideologie ist erschienen, nachdem diese, dieses Verhältnis schon abgebrochen wurde aufgrund der schweren Krankheit von Grünberg, aber dann eben tragischerweise auch durch die Verhaftung und die Ablösung von Jasanov als Direktor des Marx-Engels-Instituts in Moskau. Das muss man sagen, etwa sieben bis acht Jahre an einer textkritischen Edition der deutschen Ideologie gearbeitet hat. Der Mann wurde dann ermordet. Ja, also ein stalinistisches Opfer. Der wurde abgelöst durch einen, also im unmittelbaren Auftrag von Stalin und mit der Idee, das Max-Engels-Institut zu säubern von kritischen Intellektuellen und eine, wenn man so will, Brave, hagiografische, ideologische Version der deutschen Ideologie anzufertigen. Das ist die Ausgabe, nach der viele von uns, manche von uns, Marx kennengelernt haben, die deutsche Ideologie, oder wie ich als Tutor von Joachim Hirsch sie auch an Studierende wiederum weitergegeben haben. Ja, das wussten wir nicht, wir dachten, Okay, das sind Manuskripte, ein paar Teile sind verloren, aber eigentlich ist es ein Buchprojekt. Jetzt wissen wir, also so schließt sich der Bogen, die kritische Ausgabe der deutschen Ideologie ist im letzten Jahr erschienen. Also das kann man sich vorstellen sozusagen jetzt, wenn man so will, 80 Jahre, 90 Jahre später, also ein wirklich sehr langer Zeitraum bis dieses Projekt, was sozusagen zwischen Frankfurt und Moskau diskutiert und verhandelt wurde, zu einem dann endlich erfolgreichen Ende geführt hat. Was dennoch, so mein Gespräch auch mit einem Kollegen in Berlin, in der Luxemburg-Stiftung, Micha Pri, der in der DDR einer der wichtigen und bedeutenden Nachwuchsintellektuellen der 80er Jahre war, der sagte, ja, aber in einer gewissen Weise haben wir doch den Geist der deutschen Ideologie ganz gut verstanden. Ich würde sagen, ja, das haben wir hier auch in Frankfurt und sicherlich auch in Marburg. so. Nämlich, was der Text dennoch hält, das ist etwas, von dem ich glaube, dass es bedeutend ist, nämlich zu sagen, wir machen Theorie, ja, und von innen heraus zielen wir auf eine materialistische Weltauffassung und wir gehen auf Empirie. Ja, das ist textgesichert in der alten Ausgabe und in der neuen Ausgabe, diese beiden wichtigen Gesichtspunkte. Und für mich gehört dazu ein dritter wichtiger Gesichtspunkt, neben dieser, dass es eine Weltauffassung ist, also nicht nur eine konkrete Analyse, nicht nur eine theoretische These, sondern in einer gewissen Weise an eine Form, eine bestimmte Art und Weise der Annäherung an die Welt. Ja, also das meine ich, also sozusagen eine Weltauffassung. Ja. Man könnte sagen, eine Weltaneignung, weil Marx ja schon davor in den Feuerbach-Thesen deutlich gemacht hatte, er will die gegenständliche Welt nicht als in der Form des Objekts begreifen, sondern als etwas, was wir erzeugen. Es ist unsere Welt. Und das ist sozusagen der Gedanke, der die, diese Texte von Marx und Engels, also diese Texte, die teilweise fertig sind oder nur im Entwurf existieren, und wir das jetzt eben auch als Entwürfe lesen können, was diesen Gedanken durchzieht. Also dieser Gesichtspunkt einer aneignenden intellektuellen Praxis, die eben gestaltend ist, deswegen auch revolutionär, weil sie die Vorstellung hat, mit der Aneignung Verändern wir gleichzeitig. Wir betrachten die Dinge nicht als etwas, was einfach nur außerhalb existiert. Das heißt aber ein anderes Verhältnis von uns zu dieser Wirklichkeit. Wir sind Teil, aktiver Teil dieses Prozesses und wir müssen uns deswegen dieser Welt hinwenden. Also das, was du auch jetzt ja schon stark sozusagen von der Seite der Gewerkschaften, aber eben auch diese praktische Seite, die auch als intellektuelle Dimension von innen heraus der Theorie, das ist eben von innen heraus die Sinnwende hier. Und was mir wichtig ist jetzt als einen weiteren dritten Punkt, das finde ich einen der ganz starken Gesichtspunkte, von dem ich glaube, also so war auch mein Eindruck von der gestrigen Diskussion auf manchen Panels, die ich mir angehört habe, dass ein der Hauptgesichtspunkte von Marx, nicht verloren gegangen ist. Also obwohl ich das Wort oder den Begriff gar nicht so gerne mag, Totalität, ist aber das, was, etwas, was verloren gegangen ist. Die einen machen ganz, ist ganz arbeitsteilig, nicht immer unbedingt akademisch arbeitsteilig, aber arbeitsteilig und das ist vielleicht auch notwendig. Die einen beschäftigen sich mit Rassismus, die anderen mit Ökologie, die dritten mit der Finanzkrise. Und der Gesamtzusammenhang, der geht verloren. Und das ist das, was für Marx und Engels beim Schreiben der deutschen Ideologie einer der zentralen Gesichtspunkte war. Ja, und das ist aber, also das, was sie unter dem Begriff der Totalität fassen. Und das ist deswegen interessant, wenn man so will, also ich, das muss man, müssen dann Marburger sagen, aber für die. Frankfurter Diskussion, seit den 50er Jahren war das ein zentraler Begriff. So war die Arbeit des SDS organisiert. Der Begriff der Totalität in all diesen Hinsichten. Kunst, Ökonomie, Politik, Philosophie und so weiter. so Sodass, wenn man sich die Serie von Vortragenden hier neben Adorn und Horkheimer, Horkheimer, der als, wie das so schön in einem Brief hieß, als Papst der Linken in Westdeutschland gesehen wurde, ja, von den jungen Sozialistinnen, ja, also war ja noch ein SDS Studierendenverband, ja, äh, SPD, Entschuldigung, SPD oh, ja. Studierendenverband, da also als Papst gesehen wurde. Aber dann haben Leute wie Oskar Neck und Leo Kofler und Alfred Schmidt und viele andere sozusagen Kurse, Seminare, Arbeitsgruppen zu Marx angeboten und das kontinuierlich, das heißt, es war eine stetige Tätigkeit, und aus meiner Sicht ist es sozusagen für diese historische Dynamik von großer Bedeutung, dass Marx und Engels, wenn sie an der deutschen Ideologie gearbeitet haben, selber die Vorstellung hatten, wir müssten, das geht vielleicht noch ein bisschen weiter als die Vorstellung eines Mosaiks, wir müssten eigentlich dahin kommen, diese verstreuten Aktivitäten von sozialistischen Gruppen, von Zeitschriften, von Praktiken, Arbeitergruppen, die zusammenführen, dass diese Spaltungslinien irgendwie eine gemein, einen gemeinsamen Referenzrahmen, eine gemeinsame Sprache finden. Also, dass sie mit ihren Bemühungen die Kluft überwinden wollten, indem sie an einer Theorie arbeiteten, die anspruchsvoll ist, um gleichzeitig bewegungsnah, also um die Bewegung in ihrem Wissen, ihrem Selbstverständnis, in ihren Zielen voranzubringen. Das ist ja selber eine Formulierung, die Marx ausdrücklich hatte. Die Kritik, wie er fordert, solle an die wirklichen Kämpfe anknüpfen, nicht doktrinär als eine Wahrheit verkündet werden, in deren Namen dann gekämpft werden kann. Es ging ihm, auch das von ihm nahezu wörtlich, um eine Reform des Bewusstseins, nicht jedoch durch Dogmen, sondern durch Analyse der Welt und ihre eigenen Aktionen. Also programmatisch einen Zusammenhang herstellen. Ich glaube, das ist für unsere Diskussion heute, also wenn wir über die Frage von Erfolg und Niederlagen nachdenken, glaube ich, ist es selbst ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt, dass wir, ähm, es ist natürlich jetzt von, Erstmal von der Seite der Intellektuellen und ihrer Arbeit her formuliert, aber dass wir tatsächlich eben auch uns bemühen müssen, aus dieser arbeitsteiligen Zuweisung und Verengung herauszutreten, was eben eigene Schwierigkeiten mit sich bringt und noch mehr Schwierigkeiten, wenn es dieses, neudeuttig gesprochen, proaktive Hinwenden zu Praktiken darstellt. Das ist natürlich ein unglaubliches Zeitproblem. Ja, also gestern Morgen in der Diskussion sagte jemand ja, also ich glaube so war es gemeint. Wir sind so prekarisiert, das heißt, wir haben alle keine Zeit. Ja, und die, die nicht prekarisiert sind, die haben auch keine Zeit. Also das ist, es ist so. Aber dann stellt sich ja die Frage, wie haben sich eigentlich diejenigen organisiert, die 14, 15 Stunden am Tag gearbeitet? Wo haben die ihre Zeit hergemacht? Und es wäre auch sozusagen ein bisschen mein Punkt jetzt mit Blick auf deine Überlegung, Hans Jürgen, dass ich sage, ja, das ist richtig, das stimmt ja, aber gleichzeitig muss man sagen, also die Gewerkschaften, sind sie gut verankert in den Betrieben, aber dann könnte man sagen, aber es ist ja Teil auch der historischen Prozesse, dass diese neuen, Arbeitsformen auch neue Organisationspraktiken erfordern und ich glaube, dass es Teil unserer Aufgabe ist, jetzt, dass wir uns auch Gedanken machen, ja, in der Hinwendung auf diese Praktiken uns auch neue Formen der Organisation, der Praktiken des Zusammengehens von intellektueller und praktischer Arbeit zu überlegen, zumal, wenn man sich klar macht, also ein Punkt, der mir sehr wichtig ist. Wir bilden heute über 50 Prozent eines Altersjahrgangs an den Universitäten und Hochschulen aus. Manche gehen dann zur Gewerkschaft, ja, die eben auch in, auch in ihrem Funktionärsapparat eben sich in hohem Maße hochschulig selbst rekrutieren. Und was ich damit sagen will... Viele Studis, viele Leute, die da durchlaufen, sehen sich nicht als Teil einer Arbeiterinnenklasse. Aber jemand, der sein Studium bei Deliveroo finanziert und sozusagen strampelt, ja, um Pizza auszuliefern oder suschen, ja, und durch Berlin oder Frankfurt rast, der hat vielleicht die Vorstellung, in vier, fünf Jahren ist es vorbei. Aber das Kapital, was darin verwertet wird, dem ist es egal. Diese Person bleibt da fünf Jahre drin, verwertet Kapital und dann ist sie vielleicht raus und wird Rechtsanwalt. Na und? Aber in dieser Zeit hat diese Person Kapital verwertet. Und das ist ein wichtiger Punkt zu sehen, dass es temporär, dass es nicht mehr sozusagen nur einfach lebenslange Schicksale sind, das was Marx und Engels vor Augen hatten in der deutschen Ideologie, dass man identitär wird, auf eine Identität festgelegt wird, sondern dass man sich selbst sozusagen doppelt frei distanzieren kann von der Zumutung dieser Lohnarbeit. Aber ich glaube, dass es wichtig wäre, das als eine neue Lebensweise, Lebenspraxis zu sehen und dass wir uns darauf meiner Meinung nach einstellen müssen. Die also, wenn man das jetzt so nimmt, könnte man sagen, das ist ja für uns auch heute interessant, wenn wir Horkheimer und Adorno vor Augen haben und die Zeitschrift für Sozialforschung, dann ist eigentlich zunächst mal so etwas Erstaunliches, dass man denkt, am Ende Januar wird Hitler zum Reichskanzler ernannt und am nächsten Tag geht Horkheimer in Exil. Ja, und pendelt so hin und her, für ein paar Wochen noch. Das Institut verlässt das Land. Es ist eigentümlich, wie wenig sich das in der Zeitschrift für Sozialforschung abbildet. Ja, das ist gar nicht, wir würden neuteuig sagen, alarmistisch, sondern es kommen ganz seriöse, anspruchsvolle, theoretische Texte, und man denkt, wo genau ist der Faschismus? Ganz anders bei Abendbrot, der so ganz operative Theoriebildung macht. Und das ist, das, das ist die Konstellation, die ich eben sehe, dass sozusagen zeitgleich es erscheint die deutsche Ideologie und die sagt, wir müssen diese Dinge im Zusammenhang denken. Real vollzieht sich aber in der Linken etwas anderes. Wir haben hier in Frankfurt das Projekt, einer Erneuerung eines neuen Durchdenkens der Marxischen Theorie, auch im Anschluss, wenn man so will, an die deutsche Ideologie, den Gesamtzusammenhang denken, neue kulturelle Phänomene wie Sport und illustrierte Zeitungen und so, also alle diese Dinge weiter zu durchdenken in größerem Rahmen. Und wir haben Abendroth, ja, der dann später einer der bedeutenden marxistischen Theoretiker und Intellektuellen werden wird, der Bundesrepublik, so wie die anderen ja da auch. Das konnte man alles nicht antizipieren, der interessiert war an den Debatten in der KPD in der KPDO, also der Opposition, der bei Neubeginn aktiv war, also sozusagen in der illegalen Widerstandsarbeit, der dann in Strafverteidigung war und Glück hatte, dass er überlebt hat. Ja. Und alle diese, also diese beiden Gruppen sozusagen mit ihren jeweiligen Vorstellungen dann am, an der, wenn man so will, nachfaschistischen bundesdeutschen Gesellschaft sehr aktiv beteiligt waren, also an der Gestaltung. Und beide, hat, beide hatten eine Vorstellung, die ich für uns interessant finde. Ähm, also Abendrot, der sagt, um was es ihm ging, ein Leben für die Arbeiterbewegung, dass es sagt, wie erhalten wir die Karte, wie sichern wir, dass es die sozialdemokratischen und kommunistischen Karte ist dass sie nicht durch ihr Handeln im Widerstand gegen den Faschismus sozusagen für taktische Manöver, für oberflächliche Intervention Gefahr laufen, vernichtet, ermordet, gefoltert zu werden. Also das, was ja auch Frank gestern mit Blick auf Willi Bleicher gesagt hat und viele andere könnte man anführen. Also das ist das Ziel von Abendbrot, aus diesen bewegungs- und gewerkschaftlichen Zusammenhängen, wie sichern wir das? So dass es, wenn der Faschismus vorbei ist, der wird, würde nicht tausend Jahre halten, das war ja klar. Wenn es vorbei ist, dass es diejenigen gibt, die das auch sozusagen danach von Neuem betreiben. Ja, Guck den Murat an und dann denke ich, naja, das ist sicherlich auch eines der jetzt wichtigen Fragen für die Türkei, die türkische Regierung. Also, wie sichern wir das für die, sozusagen für ein neue Initiativen. Für Horkheimer und Adorno gilt genau dasselbe, aber es gilt nicht mit Blick auf diese operativ nahen praktischen intellektuellen Organisatoren, sondern es gilt für die Tradition der Theorie. Das ist meiner Meinung nach das wesentliche praktische Element von Horkheimer und Adorno. Ich lese mal diesen Satz vor oder diese drei Sätze, die ich wunderbar finde das schreibt Horkheimer, die also an seinen Freund Volok, die unangenehmste Entdeckung, zu welcher der Materialismus führt, ist der Umstand, dass die Vernunft nur existiert, sofern sie ein natürliches Subjekt hinter sich hat. Diesem natürlichen Subjekt ist sie anheimgegeben, je nachdem es von ihr Gebrauch machen will. Sie kann ihm auch ohne seine Schuld verloren gehen. Die Rückwirkung der Vernunft auf das Subjekt ist nie so stark und nachhaltig, dass es den Charakter der Natürlichkeit verliert. Das ist sozusagen, das, da kommt die ganze Analyse des Faschismus rein, dass nämlich die natürlichen Subjekte in Distanz zur Theorie gehen. Die Theorie wird unverbindlich gemacht. Sie verliert ihre handlungsleitende Macht. Die Subjekte binden sich nicht mehr an diese Theorie. Also, dass man sagen könnte, wie wird das analysiert? Vernunft und Aufklärung werden entwertet. Der Status der Wahrheit selbst wird bedroht. Für die Praxis wird sie unverbindlich. Die, was Horkheimer beobachtet, sind, dass die Akteure völlig verschiedene Wirklichkeitsbegriffe haben und genau genommen ihre Möglichkeit verlieren, sich über die Dinge zu verständigen. Ich finde, das ist eine, wenn man so will, brillante Analyse für die Trump-Epoche. Ja? Fake News, keine Einigkeit, was die Objektivität ist, Unverbindlichkeit der Wahrheit. Das heißt, viele der Beschreibungen ja, treffen ziemlich genau das, was es für uns ist. Und das führt uns auch in einer gewissen Weise zu einer, wie soll man sagen, Mutlosigkeit. Ja, also wir sind eigentlich, wenn man so will, fast ein bisschen in einer parallelen oder analogen Situation, dass wir sagen müssen: kommen wir nicht in die Situation einer Flaschenpost? Wer sind die Adressaten, von denen wir denken, ja, wenn, wenn wir. Selbst auf dieser Tagung spüre ich innerlich, ich meine, sie machen 200 Jahre Marx, und innerlich habe ich das Gefühl, das ist so bei vielen so eine Distanz, ja, meine Neugierde, aber wie sehr ist das eigentlich für das, was ich denke, wie ich handle, wie ich fühle, ein verbindliches Denken, und an dem ich sozusagen weiterarbeiten will, es weiter ausbauen, es aktualisieren, es fortentwickeln ist das sozusagen der treibende Impuls für uns, dass wir sagen, dass, also, und das ist genau das, was es für Horkheimer, so war es gemeint für Horkheimer und Adorno, nämlich die Vorstellung, ja, diese natürlichen Subjekte der Vernunft, die widerständigen Subjekte, die wahrheitsfähigen Individuen, sozusagen herbeizuführen, darauf hinzuwirken nach dem Faschismus, dass es genau diese Individuen gibt, die sich sozusagen so an die Theorie und so an die Begriffe und so an die Erkenntnislinien seit Marx binden, dass es für ihr Handeln, für ihre Orientierung, für ihre Alltagspraxis verbindlich wird. Und daraus resultieren viele Experimente an denen wir heute sozusagen immer noch teilweise, soweit die Bedingungen dafür vorhanden sind oder soweit wir sie schaffen können, auch teilnehmen. Wohngemeinschaftsexperimente, die Aufgabe von Familienform, ja oder die Veränderung. Also viele der Diskussionen, die wir seit den 50er und 60er Jahren sozusagen immer weiter und intensiv führen, heißt eben Verbindlichkeit dieser Begriffe. Das war eine Bemühung. Also ich meine, dass es für Abendrot ein großer, eine große Anstrengung war, an der im Übrigen auch eine Reihe von Frankfurtern mitgeholfen haben in Marburg. Kurt Lenk, Heinz Maus, Joachim Bergmann, viele andere. Ja. Aber es war auch eine Anstrengung hier in Frankfurt, die sehr erfolgreich war. Beide Abendrot hatte Politikwissenschaft ganz wesentlich mitgeschaffen und gestaltet so dass sie wirklich als Demokratiewissenschaft etabliert wurde. Keine Selbstverständlichkeit, wenn wir uns den Zustand der Politikwissenschaft heute angucken. Ja? Und die Soziologie, die sich verstanden hat als Gesellschaftstheorie. Und man muss sich klar machen, dass der bedeutendste deutsche, westdeutsche Soziologe René König noch Ende der 60er Jahre in dem bedeutenden Handbuch für Sozialwissenschaft schreiben konnte, Gesellschaftstheorie ist ein totalitäres Projekt und führt zum Totalitarismus. Das heißt, Adorno, ich sage dir, du bist totalitär. Das ist ja die Kampfansage. Ja? Also, und das ist auch natürlich die Ansage gegen, gegen Marx und Engels und der deutschen Ideologie. Also das, ist das, das war erfolgreich, sage ich, und das ist... Für mich ist das ein interessanter Punkt, weil dann bin ich nämlich vom Titel her bei der Frage der wirklichen Bewegung. Organische Intellektuelle, die sozusagen diese Tradition von Marx aufgreifen, neu entdecken, weiterentwickeln. Die entstehen interessanterweise, ungeahnt. Ja, das ist eben, ich weiß nicht, wie das für viele von euch ist, für mich lag nichts in meiner. Kinder- und Jugendbiografie auch nur im geringsten Nahe, dass ich jemals in meinem Leben einen Text von Marx lesen würde. Mein Vater war völlig unqualifiziert, unqualifiziert im beruflichen Sinne, ja, meine ich. Er war ein totaler Gewerkschaftshasser, er konnte damit nichts anfangen, Der hat als Zivilbeschäftigter bei der US-Armee in der Kaserne dann als Handwerker gearbeitet, also sozusagen self-made, aber der wollte damit gar nichts zu tun haben. Ja? Und ich bin, in Kani hat das so gestern so schön gesagt, also mein Hintergrund ist aus diesem, deswegen Bosnisch. Mein Vater hat eine muslimische Tradition, in Kani hat sich als spanische Katholikin vorgestellt. Also ich bin Protestant, ich erzogen. Manchmal, ja, und dann, ja, dann war nichts darauf angelegt, vor diesem Hintergrund jemals in einen Text von Marx zu gucken. Und dann gibt es einen Punkt, ja, also jetzt hängen hier überall die Bilder von Dutschke, das berühmte Gespräch von Günther Gauss und Rudi Dutschke, 68, ja, wo, wo ich das als Schüler gesehen habe mit 16 und dann dachte ich, ich verstehe kein Wort, aber das will ich verstehen. ja, so. Also, also gibt es etwas, und das ist diese wirkliche Bewegung, von der ich zitiere das, und das gibt natürlich wunderschöne Formulierungen in der deutschen Ideologie, ja, von der dem Kommunismus als der wirklichen Bewegung. Und ich will das so verstehen, dass der Kommunismus und die damit verbundenen Theorien seit der Entwicklung des Kapitalismus des 17. und 18. Jahrhunderts gar nicht zu dieser bürgerlichen Gesellschaft dazugehört. Bürgerliche Gesellschaft ohne diese Bewegung gibt es nicht. Ja, der Beginn der urspr sogenannten ursprünglichen Akkumulation war gekennzeichnet von der Bewegung der Digger gegen die Enteignung, gegen die Einhegung des Landes, kollektiv Selbstverwaltung des Bodens. 1658, ja. so ging das los. Und diese Entwicklung hat eine lange Kontinuität. Und Adorno formuliert das, finde ich, so wenigstens, dass er sagt, das gehört dazu. Und das ist sozusagen auch das, was nicht nur dazugehört im Sinne eines prozessierenden Widerspruchs. Sozusagen dauernd bleibt auch der Kommunismus oder der Marxismus Teil dieser Bewegung, sondern es ist auch die überlegene Form. Als Instrument der Selbsterhaltung, das der Realitätsprüfung, ist Vernunft überhaupt entstanden. Ihre Allgemeinheit hat sie über ihren unmittelbaren Träger den einzelnen Menschen hinaus erweitert. Das emanzipierte sie, wohl, seit es sie gibt, von der Zufälligkeit individueller Zwecksetzung. Das ist selbst. Erhaltende Subjekt der Vernunft ist in seiner immanenten geistigen Allgemeinheit ein real allgemeines, die Gesellschaft, in voller Konsequenz die Menschheit. Deren Erhaltung liegt unaufhaltsam im Sinn von Rationalität. Sie hat ihren Zweck an einer vernünftigen Einrichtung der Gesellschaft. Genau, Punkt. Ja, also vernünftige Einrichtung der Gesellschaften, das heißt vernünftige Einrichtung der Menschheit. Ja, und das gehört dazu, weil es Teil unserer Selbsterhaltung ist. Also das kann zurückgedrängt werden, das kann marginalisiert werden, das kann sozusagen bekämpft werden, aber es ist aus meiner Sicht ein Bestandteil. Ja, und ich finde, dass Adorno das eben sehr gut betont und es auch dann gegen die Protestbewegung in Stellung bringt als Gedanke, weil er das Gefühl hat, über den Gesichtspunkt der Praxis wird diese Dimension einer tief verankerten Vernunft und Theorie vernachlässigt. Wenn er dann schreibt, was einmal gedacht war, kann unterdrückt, vergessen werden, verwehen. Aber es lässt sich nicht ausreden, dass etwas davon überlebt denn Denken hat das Moment des Allgemeinen. Was triftig gedacht wurde, muss woanders von anderen gedacht werden. Dies Vertrauen begleitet noch den einsamsten und ohnmächtigsten Gedanken. Also das ist wie ein Wort zum Sonntag, ja. Also ich sehe schon Silvias ganz skeptisches Gesicht, ja. Also das ist natürlich, ja. Ähm Aber es ist ein wichtiger Gedanke. Es ist objektiv gedacht, es gehört zu uns und ich finde, das sollten wir ernst nehmen, die Immanenz unseres Denkens, es gehört dazu und es wird marginalisiert, ja, aber es ist wichtiger Bestandteil. Ich mache jetzt, das Papier ist zu lange geworden, ich mache jetzt einen ähm, großen Sprung, weil, wie Frank hat das schon oder jemand hat dieses Bild gestern ähm, hier gezeigt, diese Universität wurde in der Phase der dritten Lesung zu den Notstandsgesetzen Ende Mai 1968 für einige Tage in die Karl-Marx-Universität umbenannt. Und dann gab es eine politische Universität, das Institut, das Germanistische Institut wurde in Walter Benjamin-Institut umbenannt. Ja? Also ab da, so will ich sagen, ich habe noch ein paar Minuten. Mehr. Also ich lauge drauf, dieses Ding hier. Okay, gut, dann, also ganz schnell. Ab da war Marx an der Universität sozusagen Wirklichkeit geworden. Und ich wollte jetzt, das werde ich jetzt nicht mehr ausführlich machen, aber kann ich in der Diskussion nachweisen. Das führte unmittelbar zu einer berechtigten Diskussion, nämlich was machen wir eigentlich, wenn wir Marx an der Uni haben. Dann wird es Herrschaftswissen dann wird es Teil einer Praxis, in der es genotet wird, mit, der man, mit dem man Karriere machen kann. Man ist im Wettbewerb, in der Konkurrenz mit den Kommilitonen, wer kann die Wertformanalyse am besten durchdeklinieren, wer hat die beste Theorie der Akkumulation, wer hat sich wirklich bis zum dritten Band durchgearbeitet. Also Dietrich Wetzel hat es dann sehr schön auf den Punkt gebracht, ähnlich wie Foucault für Paris, ja, Nämlich herausgekommen, in Deutschland sei eine bislang unbekannte Zahl Marxianischer Schriftgelehrter <lacht> 1976, weil er sagt, was machen wir da? Ich habe in jedem Kapitalkurs nur eher über 200 Leute, die Kapital lesen. Aber er wird das nicht selber, bringt es nicht, was wir da machen, Bringt es nicht den Geist, vielleicht sogar auch die Buchstaben der Texte um, die wir da behandeln. Ja? Das heißt ein Inhalten, ein Traufschau. Was aber dazu führt, was jetzt genau genommen, was es genau genommen bedeutet ist, was ich sozusagen als, und das ist sozusagen von meinem Ausgangspunkt her zu denken, dass genau genommen diese universitäre Praxis Marx an der Universität, in der Lehre, manchmal ein bisschen in der Forschung eingeschränkt auf wenige Disziplinen und dann auch, wir haben das am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften hier in Frankfurt oder in der Philosophie völlig überschätzt. Symbolisch wirkte das sehr stark, real war das letztlich eine minoritäre Praxis, ja also eine große Minderheit, aber dennoch eine Minderheit. In der Philosophie, wo Gunzlün und ich waren, noch eine größere Minderheit. ja also Mühsam genug, Alfred Schmidt überhaupt da zum Nachfolger von Horkheimer durchzubringen. Also das war, aber das heißt, wir haben sozusagen eine getrennte Linien der Entwicklung. Hier die politische Praxis, die umfangreichen Aktivitäten der sozialen Bewegung, der gewerkschaftlichen Orientierung, auch manchmal eher weniger Partei, das war in Frankfurt stark sind also eher abgelehnt ist, die Massenbewegung, den, den, wenn man so will, den Massenarbeiter, den multinationalen Massenarbeiter, ja, aber nicht unbedingt parteipolitisch oder gewerkschaftlich gedacht. Und wenn man jetzt heute vor dieser Frage steht, und damit will ich, also noch zwei Minuten, ja, damit bin ich am Ende, weil wenn man heute, damit ich diesen Bogen noch hinkriege, der sozusagen auch dann noch eine Verknüpfung zu den Überlegungen von Hans-Jürgen darstellt, dann würde ich sagen, wenn wir das heute uns vor Augen halten, dass es diese Trennung gibt, dann meine ich, dass die Diskussion, die wir in den letzten Jahren geführt haben, nämlich zur sogenannten verbindenden Partei, ja, also die Vorstellung, dass es nicht nur um eine Parteiorganisation geht, sondern dass wir, also was Hans-Jürgen auch schon angesprochen hat, Blockupy, Attack, viele Aktivitäten mit Flügeln der Gewerkschaftsbewegung, ja, eben Teilen, auch der Linken, Teilen, vielleicht kleinen Teilen der Grünen, wer will es wissen, dass wir sagen, da gibt es sozusagen eine Partei als gesellschaftspolitische Strömung, die nicht an den Organisationsgrenzen von Mitgliederorganisationen aufhört, sondern etwas verbindet. ja. Und aus meiner Sicht wäre es nötig, in dieses Verbindende hineinzudenken, auch die theoretische Arbeit, die theoretische Praxis, weil das ist aus meiner Sicht viel zu wenig bedacht, also der, jetzt diese Überlegung, die ich ja auch selber leidvoll erfahren habe, dass man sozusagen, wie schwierig es ist, in Parteiöffentlichkeiten oder gewerkschaftlichen Öffentlichkeiten als linker Intellektueller die über eigenen Überlegung weiterzuführen. Also eben, man hat immer sofort das Gefühl, man steht unter Verdacht, irgendwie dann doch die Gewerkschaften in die falsche Richtung zu lenken. Da denkt man, eine völlig Überschätzung meiner Person. Ja, also, aber immerhin, ja. Und was dazu gehört, und da komme ich das, damit will ich jetzt gerne aufhören, diesen einen Punkt, dass ich sagen würde, also diese Verbindung dieser verbindenden Praktiken mit den Formen des Denkens der intellektuellen Tätigkeit, die und das scheint mir wichtig, sich hinwendet auch wirklich zu dieser Empirie. Und Empirie, das meine ich in einem starken Sinne. Es wird hier viel diskutiert jetzt über Fragen der Identitätspolitik. Ich bin, finde diese Diskussion völlig verdreht und falsch. Ja, plädiere für Ich selbst plädiere für den Begriff einer neuen Klassenpolitik, wie manche andere. Und ich nehme mir das zu Herzen, was ein ganz rechter Konservative, tiefer der Leiter der Neuen Zürcher Zeitung schreibt, wenn er jetzt vor kurzem geschrieben hat, die neue Lifestyle-Linke versteht sich nicht mehr als Anwalt der Unterprivilegierten, denn diese haben für die luxurierende Identitätspolitik des akademischen Überbaus wenig übrig. Ich glaube, das sollten wir uns nicht zu eigen machen. Also wir sollten uns zu eigen machen, dass wir tatsächlich dieses Verhältnis herstellen, dass es zu unserer Praxis gehört, ein Verhältnis zu den verschiedenen Gruppen der Subaltern aktiv herzustellen. Aber wir sollten nicht in dieser Weise uns auf luxurierende Identitätspolitik hin festschreiben lassen, denn am Ende geht es nämlich um das Ziel, was Foucault und Marx gemeinsam <lacht> haben. Foucault, ich formuliere es in den Begriffen von Foucault, dass er sagt, worum gehen die Kämpfe? Sofort, Einsatz. Worum, geht, worum gehen die Kämpfe? Die Kämpfe gehen, so schreibt der 1980, sie gehen darum, sich von der Bindung an sich selbst lösen zu können. Ja, das heißt, gerade weg von der Identität. Und das ist genau das, was Marx wollte: Die Überwindung der Klassengesellschaft, die Festlegung auf die Identität, Arbeiter sein zu müssen, weil das ist kein Spaß. Ja, also, und ich finde, das ist das, was kritische Intellektuelle, organische Intellektuelle, die sollten sich nicht so verstehen, dass sie sozusagen einfach nur affirmativ zu einer Arbeiterschaft stehen, wie immer sie im Einzelnen aussieht, sondern sie sollten im Blick haben, dass es darum geht, diese Identitätszumutung, diese Gesellschaft bereithält für uns, ja, die selber zu überwinden. Also, Emanzipation von der Notwendigkeit, sich emanzipieren zu lassen. Vielen Dank. Mein Name ist Günter Steigerwald. Ich bin Kinderjugend und Psychotherapeut und wollte gerne meine Sicht, so als äh, von meiner Professionalität noch ein bisschen mit beitragen. Äh, ich habe sehr viel genickt bei den beiden Vorträgen, weil ich gerade beim Hans-Jürgen, das toll fand, diese Differenzierung. Ich finde es bei den Linken immer diese reflexartigen Ausrufe von Verrat und ach, ich kann das nicht mehr hören. Also, mir ist es wichtig, diese Differenzierung einfach in die Diskussion reinzubringen. Und du hast von der, äh, von der Sachlichkeit oder nicht emotional zu sein, also Ja und Nein, also die Emotionalität gehört dazu. Unser Wut, unser Ärger, unsere Aggression, unser Hass, alles das gehört dazu. Und ich finde, das, mir fehlt das bei diesen Diskussionen, weil ich erinnere an Peter Brückner, vielleicht sagt es dem einen oder anderen was, auch an Horst ebert Richter, es gibt Klaus Otto Müller, es gibt aktuell linke Psychotherapeuten, linke Psychoanalytiker, die uns viel zu sagen haben und die werden in diesem Diskurs auch nicht berücksichtigt. Ich stellt ihre sehr dafür, diese Dinge auch mit aufzunehmen. Natürlich sind die auch alle zerstritten, aber sie haben uns dennoch was zu sagen. Und mir fehlt das in dem Diskurs, weil gerade in der Auseinandersetzung mit den Rechten müssen wir uns mit dem Thema Liebe und Hass auseinandersetzen. Die Rechten bieten den Hass an, ja. Und ich spüre auch Hass, aber mein Hass geht dahin, was Konstruktives, einen Zorn. Und... Die Rechten bieten eben an Zerstörung, das haben wir ja gesehen, drittes Reich, tausendjähriges Reich, das Gott sei Dank nur zwölf Jahre dauerte. Also ich denke, es gibt wirklich aktuell, äh, da ist auch eine Spaltung drin. Als Kindertherapeut beschäftige ich mich viel mit dem Thema Trauma. Mir kommt das auch so vor, wir sind traumatisiert und das damit beschäftigt sich zum Beispiel Klaus-Jürgen Bruder und die neue Gesellschaft für Psychologie mit dem Thema, eben diese Niederlagen, die, die wir als Menschheit erlitten haben in unserer Menschlichkeit, die wirken in uns allen fort und auch in den Bewegungen, diese Spaltungen bei den Linken. Das ist einfach, ja, gut, ich lasse es mal dabei. <lacht> Ja, äh, herzlichen Dank für die beiden schönen Vorträge. Ich wollte äh, Hans-Jürgen dich fragen, nochmal zu der Fragmentierung der Linken. Äh, äh, die Fragmentierung hat ja verschiedene Dimensionen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Zum einen die internationale Fragmentierung, es äh, schafft die Globalisierung sozusagen neue Bedingungen, um die Fragmentierung zu überwinden oder ist sie nicht eben doch auch äh, objektiv sozusagen verankert in der ungleichen Entwicklung der einzelnen Nationalstaaten und so weiter. Einerseits denke ich schon, wir haben verbesserte Möglichkeiten, die Fragmentierung zu überwinden durch Senkung von Transportkosten, neue Kommunikationsmittel, die uns sozusagen auch einen neuen Internationalismus viel leichter ermöglicht. Andererseits würde ich sagen, es hat sich substanziell nicht so viel geändert, trotz der Globalisierung oder Europäisierung haben wir es natürlich mit einer massiven, ungleichen Entwicklung zu tun. Die nationalen Kampfbedingungen sind ja vollkommen unterschiedlich und du hast es ja selbst im Grunde auch gesagt mit der These, dass die Gewerkschaften ohne eine nationale Verankerung im Grunde genommen auch keinen Internationalismus entwickeln können. Aber also insofern ist ja die Fragmentierung kein subjektives Versagen, sondern hat objektive Grundlagen Grundlagengründe. Und dasselbe würde ich auch sagen für die Fragmentierung jetzt äh, im nationalen Raum, der, äh, zwischen den verschiedenen Akteuren, die du angesprochen hast. Ein Beispiel, äh, die Kollegen, die äh, gegen die Kohleverstromung kämpfen, nehmen sozusagen äh, die IGBCE als einen ihrer Hauptgegner wahr. Ja. Das sind ja halt objektive Widersprüche, mit denen wir es äh, zu tun haben. Und da äh, würde ich äh, gerne noch mal ein bisschen weiter darüber diskutieren, wie wir sozusagen mit diesen Widersprüchen können, ja. in Indien können. Zu dieser Frage, warum jetzt bringe ich in dieser Geschwindigkeit noch schnell so ein, so ein, ähm, so ein Reizwort vielleicht wie neue Klassenpolitik ein, also ich, also ich wollte ja damit deutlich machen, ein Begriff, den ich nicht eingeführt habe, der aber für mein Verständnis wichtig ist, das setzt geht in eine ähnliche Richtung wie Hans-Jürgens Überlegung, aber setzt vielleicht ein bisschen den Akzent geringfügig anders, dass ich von einem Transformations von Transformationsintellektuellen spreche. Und diese Transformationsintellektuellen die haben meiner Meinung nach sollten sich selber als Teil dieses Objektiven Prozesses begreifen, also nicht nur als diejenigen, die die Analyse davon machen oder darüber, sondern Teil dieser Praxis sind. Und das ist eine Form von vielfältigen, verbindenden Praktiken. Ja, also hinsichtlich der verschiedenen Praktiken, hinsichtlich der, der Gesichtspunkte, die jetzt auch so angesprochen sind mit ähm, der sozialökologischen Transformation der Transformation sexistischer Verhältnisse in, wenn man so will, versöhnte Geschlechterverhältnisse, die Beseitigung des Rassismus, das sind ja alles Praktiken, die muss es nicht geben. Ja? Also das heißt aus meiner Sicht eine sehr weitgehende Versuche, diese, was du Kollision nennst, zum Gegenstand einer Bearbeitung zu machen. Wir haben dafür meiner Meinung nach keine guten, geeigneten Fonds. Aber was wir, glaube ich, auch angesichts der Diskussion, die wir jetzt seit Jahren darüber führen, meine ich, dass es sinnvoll ist, weil von verschiedenen Seiten her wird über Transformation nachgedacht. Ja, im Namen der Bundesregierung, von Leuten wie Klaus Leggeby oder wir in der Luxemburg-Stiftung und ich weiß nicht wo noch. Und man kann sagen, das ist selber aus meiner Sicht eine Herausforderung, ja, verbindende Praktiken hinsichtlich der Transformation zu denken, zu konzipieren und daran zu arbeiten. Aber ich meine, dass das Denken sich von dem Denken her nicht trennen sollte, von dieser Adressierung auch der verschiedenen Praktiken sich als Teil dieser sozialen Bewegung versteht. Und jetzt warum? Warum spreche ich denn von neuer <klasse> Klassenpolitik? Also der triviale Grund ist zunächst mal der, dass in der, also das ist ja so eine selber schon eine Formel geworden, in der Trias von Klasse, Rasse und Geschlecht, die Klasse des unkuhle Subjektes. Ja, also und dann kommt natürlich immer so, wie wir das auch gestern hatten, sozusagen klar, was ist wichtig. Auch ihr fühlt das im ISM, diese Diskussion. Plötzlich poppt es dann auf, damit die Menschheit überlebt, müssen die natürlichen Grundlagen gesichert werden. Ja, so. Aber dann kann man sagen, okay, wer zieht mit bei der Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen, Ja, wenn ich erstmal sozusagen absichern muss, dass ich überlebe, durch Arbeit, meine Kinder zur Schule bringe und so weiter. Also das ist der Punkt, diese Leute mit einzubeziehen. Aber dann gibt es einen Punkt und der, finde ich, wird in der ganzen Diskussion irgendwie auch ein bisschen vernachlässigt. Ich sage das nochmal so stark, mit Blick auf Marx, weil ich beziehe mich dabei auf eine Überlegung von Marx in der Kritik an der Hegel, also in der Einleitung zur Kritik an der Hegelchen Rechtsphilosophie, wo er sagt, es gibt dann eine Klasse, die nenne ich Proletariat. Und diese Klasse ist die Auflösung der Gesellschaft. Die verkörpert die Auflösung dieser sozialen Organisation? Und das nimmt er im Vorwort zum Kapital wieder auf, in der er sagt, ja, die Klasse, das ist etwas, was überwunden werden muss, dass Menschen von Lohnarbeit abhängig sind, dass ihr Schicksal, ihre, ihre Individualität, dass, ihre, dass das sozusagen sie festschreibt. Und was ich sagen will ist, also das ist natürlich jetzt eine weitergehende lange Diskussion, also ich, ich könnte zunächst mal schon damit leben zu sagen, ich will nur diesen Gesichtspunkt hineinbringen, dass es wichtig ist und zwar genau in den Begriffen von Marx. Es ist eine ganze Weltgeschichte, dass Menschen unter die Form der Lohnarbeit gebracht werden. Und ich glaube, es ist für uns eine eigene Weltgeschichte, dass wir das wieder loswerden. Das mag zivilisatorisch wichtig gewesen sein, aber es ist zivilisatorisch noch wichtiger, es loszuwerden, es zu überwinden. Und ich glaube nicht, dass damit alle Probleme gelöst werden, sondern deswegen meine ich, wenn Marx sagt, die er will darunter verstehen, die Auflösung der gesellschaftlichen Verhältnisse, dann heißt es auch eine Veränderung der sozialen Organisation, in die die sozialökologischen, die geschlechtlichen und diese die klassifizierenden Gesichtspunkte so rein müssen, dass wir sagen, diese soziale Organisation muss so sein, dass das nicht vorkommt. Und das ist Transform Transformationsintellektuelle, die verbinden diese Praktiken organisieren. Und vielleicht noch... Nee, lieber nicht. nicht. lieber nicht. Ja. <lacht> naja, weil ich mit Blick auf, Nein, lieber nicht. <lacht> Mit Blick auf Thomas hätte ich noch einen. Ach so? Gesagt. Thomas. Ja, weil ich hätte gesagt, ja, aber Thomas, auch wir müssen natürlich sagen, dass wir in der Hinsicht überlegen als Intellektuelle, sind wir Teil dieses, dieses transformierenden, transnationalen, dieser intellektuellen Arbeit. Und ich finde, das müssen wir dabei mit einbeziehen als Teil einer objektiven Bewegung. Ja, und das können wir sozusagen auch nicht immer an diesem Punkt künstlich beschneiden, ja, und, sondern müssten auch das sozusagen als Teil der verbindenden Praktiken aktiv mitorganisieren. So, ganz kurz war das. Ja. Sehr gut. Ja. Vielen Dank.